Um ein Schloss zu öffnen, braucht es zwei Voraussetzungen. Zum einen einen Schlüssel und zum anderen das Wissen, in welche Richtung man den Schlüssel drehen muss. Wenn zwei Menschen entscheiden, ein Paar zu werden, haben sie bereits Jahre der Entwicklung hinter sich. In der Zeit haben sich die einzigartigen Zacken und Löcher, wie bei dem Schlüssel, in ihrer Persönlichkeit geformt. Wie bei einem Schließfach in der Bank braucht es zwei Schlüssel, um an das mögliche Glück der Beziehung zu gelangen. Es mag zwar interessant sein, wie jeder Schlüssel geformt ist und wie es kam, dass er genau so geformt wurde, aber hilfreich ist etwas anderes. Wie man die beiden Schlüssel verwenden muss, um an die verschlossenen Werte der Beziehung zu gelangen. Deshalb sollten Paare alle Energie darauf verwenden, wie sie ihre gegebenen Schlüsselpersönlichkeiten dazu nutzen, also wie bei einem Schlüssel in der richtigen Richtung drehen, wenn sie das mögliche Glück ihrer Beziehung aus dem Schließfach Namens Zukunft freien.